Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Radfahrvideo. Ja, der Swovo radelt wieder. Ich bin ganz begeistert. Das klappt schon wieder. Das Wetter ist zwar heute nicht so ganz optimal, um ein Video davon zu machen, zum Fahren ist es eigentlich okay. Ich kann 100 Meter weit gucken im Nebel, sind minus zwei Grad. Was will man mehr? Ja, warum ich mir diesen Tag gerade hier jetzt ausgesucht habe zum Radeln hier heute, dazu gleich mehr nach dem Intro. Ja, Minus 2 Grad und Nebel. Eigentlich wollte ich schon gestern fahren, aber die Wettervorhersage hat gesagt, warte noch einen Tag, dann wird das viel besser. Da hast du fünf Stunden Sonne, bis ist gleich 13 Uhr. In drei Stunden wird es schon wieder dunkel. Ich weiß nicht, wo die fünf Stunden Sonne jetzt noch herkommen sollen, obwohl es gar nicht so viel Unken, wenn man da guckt. Sie arbeitet sich voran, die Sonne. Vielleicht wird es ja doch noch was. Ich habe auf jeden Fall die Drohne eingepackt und vielleicht gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet und dann Sehen wir mal, was es hier so heute zu erleben gibt. Auf die Wettervorhersage ist doch Verlass. Da oben kommt der blaue Himmel durch. Ich freue mich. Bei so einem Wetter wie heute, bei solchen Temperaturen, habe ich immer ein bisschen Respekt vor der Fahrbahn geschaffen. Das ist jetzt ja ziemlich genau zwei Jahre her, als ich mich mit dem Speedpedilect so richtig hingelegt habe. Aus voller Fahrt auf Null gebremst mit dem linken Knie. hatte dann ja ein Idee im Knochen und das war gar nicht so angenehm. Und ja, im Winter hat ich es irgendwie mit Verletzungen, ne? wo ich da so gerade denke. Irgendwie passiert da immer was, da sollte ich mich ähm, wie so, wie so ein Cabrio, im Oktober abmelden und ich melde mich im März erst wieder an. Und so wie hier jetzt auf der Brücke, ich muss es ja nicht provozieren, ne? da schiebe ich doch eben rüber. Ja, liebe Leute, jetzt sage ich mal wieder, Toppi hat sich doch wirklich gelohnt, doch noch loszufahren. Auch wenn es jetzt gerade für euch vor fünf Minuten, für mich, aber auch mal gerade vor zehn Minuten, noch total nebelig war. Aber die Drohnenaufnahmen, ich bin, bin begeistert. Ja. ja, und Stichwort Toppi, Für alle, die bis zum Ende dranbleiben, gibt es was zu ja, ja, was, hast, was zu gewinnen. Ja doch, das ist ja eigentlich, ne? Also ich verschenke was. Und ähm, das hat mit dem Thema Toppi zu tun. Also seid gespannt und schaut euch meine Tour heute wie immer natürlich bis zum Ende an. Ich habe euch übrigens angeschwindet, es sind gar nicht minus 2 Grad. Knapp minus vier Grad. Ich bin ja heute auch die erste Tour mit meiner neuen Fahrradtasche von Falkenthal hier unterwegs und die zahlt sich schon aus, dass die ein bisschen mehr Volumen hat, also ein bisschen breiter hier so ist als meine andere, die ich vorher immer hatte von, von Ortlieb. Die benutze ich auch weiterhin für Radreisen, für mehrtägige, mehrtägige Touren. Aber hier, wie man sieht, das ist also das ein kleines Tischchen, hat eine breitere Stellfläche, auch für die Drohne. Das äh, finde ich schon ganz praktisch, dass die ein bisschen größer ist. mir auch ganz gut gefällt, dass ich hier die Drohne in dem eigentlich dafür vorgesehenen Laptopfach hier gut verstauen kann. Mit dem Laptop bin ich hier zwar nicht unterwegs, aber für die Drohne ist das ganz praktisch, passt da genau rein, ist ein bisschen gepolstert. Tippitoppi. Ja, was nicht so tippitoppi ist hier der Nebel zum Fliegen, habe ich festgestellt gerade. Ich hatte ja schon zweimal keinen Empfang mehr, aber ich lass das erstmal sein, bis der Nebel ganz weg ist oder... Mal schauen, wie mutig ich hier noch bin. Die kommt zwar immer wieder zurück, da wo sie gestartet ist, aber habe auch keinen Bock, die jetzt zu verlieren, gerade wo die schönen aufeinander schon drauf sind. Ja, liebe Leute, und mal wieder habe ich. Navigationsproblem, also nicht dass ich mich verfahren habe oder irgendwas, aber hier da unten der kleine türkise Fall, das bin ich und ich sollte ja auf der anderen Straßenseite halt darüber und auf dem Weg da hinten weiterfahren nach Großfeld, wo es hier gar kein, keine Überquerungsmöglichkeiten gibt. oder den Tuttel habe ich nicht gesehen, die Brücke, keine Ahnung. nee, weiß, weiß ich manchmal auch nicht, was Komoot sich da denkt. Großfeld, ne? ja. Und hier kommt auch mein Fahrrad, habe ich mein. Mein Fahrrad gekauft, also dieses E-Bike, mit dem ich hier heute unterwegs bin. Und, ups, mal wieder Meter zurück. Für alle, die sich in Westfalen nicht so auskennen, könnte man ja auch meinen, das heißt, Zösfeld ist aber ähm, das westfälische Dehnungs-E. Also in Westfalen, wenn ein E nach einem O kommt, ist das kein, kein Ö, dann wird das, ähm, das O einfach gezogen. Also Kosfeld, nicht, nicht Zösfeld. Ich habe hier im Kursfeld was entdeckt, was ich noch nicht entdeckt hatte. Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber ich hatte es wie gesagt noch nicht entdeckt. Und zwar ein Verkaufsautomat. Wo man 24 Stunden geöffnet natürlich so ein Verkaufsautomat. Und da sind auch richtig leckere Sachen drin. Du guckst hier? Was habe ich da gerade gesehen? Currywurst Nummer 82. Schau mal. was die kostet 2,80 Euro. Da kannst du doch nicht meckern, ne? Wenn du sonntags Hunger hast, wenn du unterwegs bist oder ähm, abends, wenn alles schon geschlossen hat. Ich denke natürlich immer nur an mich. Da kommen natürlich auch wieder Leute mit dem Auto vorbei, weil für mich auf so Natur. eine wunderbare Sache. Ich werde mir gerne auch noch was kochen. Ich habe mir was mitgenommen. Ich habe was geschenkt bekommen. Jemand von euch, von meinen Zuschauern, hat mir was geschenkt. Hat einen Krankenbesuch gemacht, ähm, als ich mit meinem Fuß da zu Hause ein bisschen äh, immobilisiert war. Ja, und der, derjenige weiß vielleicht schon, wen ich jetzt meine. Ich hätte nämlich nur noch einmal Krankenbesuch von euch. Also, ähm, derjenige weiß jetzt Bescheid. Ja, das werde ich mir gleich zubereiten. Ich habe Coesfeld jetzt hinter mir gelassen und bin jetzt schon am Beginn der Radbahn Münsterland. Hier am Anfang direkt bei Coesfeld ja noch nicht auf der alten Bahntrasse, sondern auf der Straße hier. Die, hier ist die Bahntrasse ja auch noch intakt. Das wird ja die, die Regionalbahn immer zwischen äh, Coesfeld und Münster. Und ähm, ja, wie gesagt, gerade war Münsterland. Und ich suche mir jetzt ein schönes Fleckchen, eine kleine Hütte, also das Bahnwärterhäuschen. Mal gucken, ich mal was Neues entdecke oder was Altbekanntes ähm, aufsuche, um mir ja, was anderes zu essen zuzubereiten. Ist das nicht schön, liebe Leute? Auch für diese Jahreszeit hier im Winter zu Weihnachten. Radfahren im Münsterland. Ja gut, hier ist die Industrieanlage. Ich habe übrigens Baby-Nahrung gemacht, ähm, Suvelack heißt die Firma, wer sich da interessiert. Die machen ähm, so Gefriertrocknung, industriell. Anderes Thema. So. <lacht> Also hier jetzt noch auf dem äh, auf der Radbahn Münsterland ohne Bahntrasse kommt dann aber gleich schon. Das ist auch die Gegend, wo ich war weiß, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr habe ich jetzt gar nicht mehr so präsent mit dem, mit dem normalen Trekkingrad hier durch den Schnee gefahren mit mit felgenbremse Top Idee. <lacht> ja, ich weiß, im letzten Jahr habe ich den Speedplay-Lag probiert, das Speed ging gar nicht, hat direkt dann in die ähm, in die Radfahrkette und Schutzbreche da reingefressen, ging gar nicht weiter. Aber mit meinem Trekkingrad, da hat es ja in die, in die Felgenbremsen reingefressen, der also Schnee. Das war schon eine interessante Tour. Die nee, jetzt wird vor zwei Jahren gewesen sein. Nee, da hatte ich das Knie kaputt. Ich blende euch den Film hier oben ein. Aber im Nachdenken, ich bin so rum, dann ist das für euch jetzt hier äh, von mir aus links oben rechts oben im Bild, wenn ich euch ein den Film die Radtour hier im Schnee. Wie bin ich da von da gekommen? Dann hier geradeaus weiter dann Richtung Bahntrasse. Aber es ist auch schön. Da fangen doch mal eben hin. Da ist sich jemand die Tippitoppi. So okay. klasse hier auf der alten Bahntrasse weiter. Ich habe ja gerade schon gesehen, die Sonne steht schon ganz schön tief. bin mal gespannt, wie ich im Dunkeln nach Hause fahre. Aber ich habe noch Licht am Fahrrad. Guck mal, der Schatten ist schon richtig lang. Ja, so langsam wird es auch ein bisschen unangenehm hier zum Radeln. Also, ich kann auch weit genug gucken, aber mit der Sonne. Das hat mir schon gerade deutlich besser gefallen. Ne? Ich kommen jetzt hier zum alten Bahnhof in Darup. Ich habe hier, glaube ich, schon, schon öfter in meinen Videos meine Begeisterung zum Ausdruck gebracht, wie gut das hier gepflegt ist. Guck mal, jetzt hier auch. Ups. Tannebäumchen. Aufladeservice hier, sogar Spannung auf den Steckdosen, auch im Winter. Ja, da freut sich der E-Bike-Fahrer. Der e Eigentlich laden muss ich nicht, aber schon gemerkt, hier bei minus vier Grad hält der Akku dann doch nicht so lange wie im Sommer. So lange halte ich auf dem Fahrrad, aber auch nicht mit den Von daher ist das kein Problem. Ja, und ich suche jetzt mal eine Gelegenheit sich ich was zu essen kriege. Hatte ich glaube ich schon erwähnt, schon mehrfach. <lacht> das ist jetzt mittlerweile ja auch schon knapp 40 Kilometer. Und gut, dass ich ein Navigationsgerät am Rad habe. <lacht> wenn ich hier gleich weiter rauffahre, sehe ich nicht mehr, wo es lang geht. Kein Quatsch. Mit dem Fahrrad geht das ja, aber ähm, wenn es ein Autofahrer kommt, der mich sieht, ich habe ja sinnvollerweise keine Warnweste an, habe ich nicht nicht dabei. Passiert mir eigentlich selten bis nie, dass also ich äh, ohne Warnweste losfahre. Da, da werde ich wohl mal aufpassen müssen, ne? wenn ein Auto kommt, dass ich mich dann hier von, vom Acker mache oder auf den Acker mache. Aber eigentlich, eigentlich fährt ich auch keiner in der Gegend. Das ist eigentlich nicht so, nicht so die Hauptverkehrsachse hier. Also so richtig vertrauenserweckend ist das <lacht> hier jetzt nicht mehr mit der Fahrbahn. Und ich als Brillentrainer, Brillentrainer ist auch gut, Brillenträger. Das ist natürlich auch so meine Problemchen mit der Feuchtigkeit in der Luft, dass das hier sich auf die Gläser niederschlägt. Hier ist es richtig schön bergab. Hurra! Ich hat mich gerade hier an die Tour mit die, im Sommerland. <lacht> Stimmt im Sommer, da war es ja auch so nebelig. Aber heute musste ich noch nicht schieben. Es war nicht so steil. Nach gut 40 Kilometern bin ich jetzt hier in Aulendorf an diesem Unterstand hier angekommen. Von Rastmöglichkeit mit Grill und Kinderspielplatz würde ich zu empfehlen. Wenn ihr mal eine Radtour hier Unternehmt in der Gegend, gibt es auch die kleine Kapelle. die gab es ja auch schon in einigen Videos von mir zu sehen. Und jetzt machen wir was zu essen. Und dann gibt es ja auch noch was, was zu gewinnen. Ich wollte ja was verlosen, habe ich gesagt. Ne? Dazu dann gleich ein bisschen was genaueres. So Oh, liebe Leute, dass ich mir diesen Gasbrenner für meinen Trangia äh, besorgt habe. Ich kann jetzt zum einen hier die Finger aufwärmen bei minus 4 Grad, die es mittlerweile wieder sind. Und zum anderen hat man auch echt Probleme, bei den Temperaturen Spiritus zum Brennen zu bringen. Geht auch, da muss man halt den, den, den Brenner äh, in der Hosentasche haben, da wo es ein bisschen wärmer ist, während der Fahrt. Aber so ist das ja schon eine klasse Sache. Dann zeige ich euch gleich mal was es hier heute bei mir zu essen gibt ja bei mir gibt es heute currywurst aus dem glas die hat der lieber harry vom kanal äh, harry radelt aus duisburg mir mitgebracht als er einen krankenbesuch gemacht hat und ähm, da freue ich mich schon ganz besonders drauf und auch hier oben drauf noch ein bisschen, bisschen zu halten und ist die ist glaube ich auch wenn ich das richtig verstanden habe aus duisburg harry du korrigierst mich, wenn ich hier quatsch erzähle da bin ich schon mal ganz gespannt ich bin da so ein so eher der, der Schafesser, der Würzigesser. Bin mal gespannt jetzt hier gleich auf die Currywurst aus dem Glas. Und dazu gibt es noch ein paar Bratkartoffeln. Kartoffeln habe ich diesmal vorgekocht, dann dauert es nicht so lange. Jo, und dann denke ich mal los. Ne? Es wird ja auch schon wieder dunkel. Ne? Aber wenn ich jetzt eher losgeradelt wäre, heute Mittag, Ups, dann ähm, erwarte noch so nebelig. Ich das jetzt das jetzt hier besser ist. Im Dunkeln weiß ich auch noch nicht. Und jetzt gibt es Zwiebeln dazu. Da bin ich gleich sehr gespannt auf die Currywurst hier aus dem Glas. Ja. Ich hatte auch erst Bedenken, hier in dem Unterstand das zu machen, weil das ja nicht nicht richtig geschützt ist im Vergleich jetzt zu einer geschlossenen Hütte. Aber dadurch, dass es total windstill ist, ist kein Problem. Und an die Kälte gewöhnt man sich ja noch ein paar Stunden auf dem Rad. Und jetzt zwei Stunden übrigens war ich unterwegs für die 40 Kilometer. So. Oh ja. Oh ja, die schön sich. Da freue ich mich. So, jetzt lassen wir ein bisschen bisschen brutzeln. Ich werde mir mal was Warmes trinken. Ich habe mir zu Hause einen, einen Tee gekocht, den ich mitgenommen. Das ist ein richtig schöner, warmer Tee. waren wir jetzt auch ganz passend, aber gibt Tee. Ja. Ach, so. Das sieht doch schon ganz lecker aus. Ist es ist auch. So, das ist die Seite. Mmh. Herrlich, was warmes. Und dann die Currywurst hier. Schön würzig. Tippitoppi. Ja, wo ich gerade beim Thema Toppi bin, das ist auch der Gewinn, um den es hier heute geht. Nämlich die Tippitoppi Tasse. Die habe ich mir jetzt machen lassen. Die gibt es zu gewinnen. Also nie die aus der trinke ich ja gerade. Das ist natürlich meine. Die nehme ich jetzt für die Touren. Aber ich habe mir noch gleich zwei machen lassen. Die andere, die verlose ich. Und wenn ihr die haben wollt, dann schreibt mir noch einfach Tasse in die Kommentare. Und ähm, dann gucke ich mal, wie viele Leute das da, da reinschreiben und dann, wie gesagt, verlose ich die. Am äh, Sonntag ist der, muss ich mal überlegen, ja, Sonntag ist der zweite Weihnachtstag und da wollte ich die um 18 Uhr live hier bei YouTube verlosen. gibt es einen Livestream, das erste Mal, dass ich einen Livestream mache, könnt ihr auch hinterher gucken, wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr noch da Weihnachtsbesuch habt. Ähm, und wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Und diejenige oder derjenige, der die gewinnt, den würde ich dir auch gerne persönlich vorbeibringen. Vorausgesetzt, das ist hier irgendwo im, im Radius, der für mich erreichbar ist. Da mache ich dann eine kleine Radtour hin. Und dann ähm, gibt es die Tippitoppi-Tasse. Die ja. So, jetzt esse ich mal weiter, bevor es kalt wird. So, weiter geht's, minus 6 Grad, minus 6,1 Grad, ja noch 8,5 Kilometer, Uah. da geht's jetzt lang in den Nebel. ist kalt. <lacht> ja, liebe Leute, hier links die Straße. Kann man wahrscheinlich überhaupt nicht sehen, jetzt hier im Nebel, wo das Auto reinfährt. Da geht es nach Hause für mich. Weil das Wetter immer so schön ist, habe ich mich entschlossen, ich drehe noch eine Runde. Hier gibt es nämlich... Kein Radweg, wie man sieht. Dann ist jetzt Feierabendverkehr, natürlich was hier los ist. Und ich mit meiner... Ja, liebe Leute, musste ich jetzt gerade mal eben hier den Akku wechseln. Also wer mich jetzt hier am Straßenrand sieht, äh, bei knapp minus 7 Grad sitzt hier einer mit seinem Fahrrad und wechseln an einer, einer Action-Cam den Akku hier im Nebel. <lacht> Der denkt auch, ich bin bekloppt. Bevor ich jetzt hier zwangs eingewiesen werde, also werde ich mich für heute von euch verabschieden und äh, langsam vorsichtig nach Hause radeln. Ihr wisst, dass ich sicher angekommen bin. Sonst hätte ich ja den, den Film hier nicht einstellen können. Ja, wie gesagt, wer die Tasse gewinnen möchte, schreibt mir bitte einfach Tasse in die Kommentare. Danach werde ich das dann, dann filtern und dann auch finden. Und ähm, wie gesagt, ich sage Tschüss für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ich wieder Radfahren kann. Und dann nächstes Mal zeige ich auch ein bisschen was zu meinem Fuß. Habe ich, hab ich jetzt ganz vergessen, habe ich auch unterschlagen heute. Ist es soweit aber zum Radfahren alles wieder in Ordnung. Also, tschüss großes Weihnachtsfest. Bis Sonntag, zu Verlosen! Okay.